So, ihr Lieben, habt live hier. Wie heißt du und wo kommst du her? Ich bin Emma und ich komme aus Buxtehude. Und du? Ich bin Ole und ich komme aus Kiel. Und du? Äh, ich bin Lars und ich komme auch aus Buxtehude. Ja, ich genau. bin Lukas und ich komme auch aus Kiel. Sehr schön. So, ähm, äh, meine Frage heute ist, äh, was würdet ihr äh, auf der Welt ändern, wenn ihr konntet? Also, wenn ich alles machen könnte, dann auf jeden Fall die Hungersnot besiegen und weniger Fleischproduktion. Das, und? Ja. Okay. Sorry, das waren zwei. Alles klar. Okay. Ähm, ja, ich würde auch auf jeden Fall... Hungersnot hört sich ganz gut an. Aber... Ähm, ja, es sind halt so Standardsachen, ne? Krieg beenden, dass nicht immer alle Leute sich gegenseitig bekämpfen müssen. Ähm, ja, sowas... Religionskriege und... Eroberungs... Eroberungskriege, um Gebiete, die halt wirklich nicht entscheidend sind, wo es dann unnötige Tote gibt, vor allem. Okay. Und gibt noch was äh, was, äh, weitere, oder was du dann sagen wolltest? Oder? Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Okay. Okay. und du? Oh, ich finde das ein bisschen schwierig gerade, aber dadurch, dass wir die normalen Sachen schon so weg haben, würde ich sagen, vielleicht, dass einfach besonders so in Deutschland die Leute vielleicht mal ein bisschen entspannter drauf sind und nicht alle immer so weiß nicht, ich habe alle immer so streng mit dem Leben und ein bisschen mehr Leben genießen, mehr Bier trinken, mehr im Park sitzen. <lacht> so, Dankeschön! Ich Und hier, wie heißt du und wo kommst du her? Ich ist Florian und ich komme aus Palo. Kleiner Ort in Sommer. Okay, schön. Was werde du auf der Welt ändern, wenn du dran bist? Das Leid. Das Leid aller Menschen. Kein Mensch mehr, sollte auf diesem Planeten leiden. Okay, warum hast du mir diese, äh, diese geile, interessante äh, Thema entschieden? Ja, ich habe viel Leid auf diesem Planeten schon gesehen. Ich habe selbst Leid an meinem eigenen Leben erfahren. Ich kann mir vorstellen, das wär, mehr, dass es besser wäre, wenn niemand mehr davon leiden würde. Vor allem im ich das Sehr gut, sehr gut. Danke schön. Das war's. So, Abdul Leipzig hier. Äh, Matthias. Thomas. Achwad. Und? Anja. Und? Sympathie. Okay. Sehr schön. Ähm, wir machen. Äh, ja, ich habe Frage. Ich frage euch, Kai. Äh, was, was wollen Sie auf der Welt ändern? Wenn mhm. ich könnte, was ich auf der Welt ändern wollte, alle Waffen weg. Okay. Warum haben Sie für diese. Ähm, nur auf diese Dinge ich habe nicht nur auf diese Dinge entschieden, aber die Geschichte zeigt uns, dass 3000 Jahre Kriege nichts besser machen. Okay, gutes Thema und kann da weitergehen. Was okay. so, Also was ich gerne machen würde wäre zu gucken, dass die Lebensmittel bewusster genutzt werden. Ich glaube, es gibt genug Lebensmittel auf dieser Welt, um Menschen zu ernähren. Aber sie werden teilweise verschwendet. Wenn ein Bäcker hier in Deutschland von 8 bis 20 Uhr Brot in der Auslage liegen haben muss und es wird danach weggeschmissen, dann, dann haben wir zu viele Lebensmittel. Oder wir benutzen zu viel, zu viel von unseren Ressourcen. Sehr guter Punkt. So, geht weiter. Ja. Also ich finde, eines der wichtigsten Sachen in unserer heutigen Zeit ist der Umgang mit der Frau. Und auch die, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Äh, überhaupt gesehen wird und umgesetzt wird und äh, da würde ich mir wünschen, dass es mehr selbstbewusste und starke Frauen gibt und auch Männer gibt, die sich äh, trauen, dem entgegen zu, oder mit, mit zu leben und äh, das herauszufordern. Sehr gut. Und was, äh, was wollen Sie auf der Welt ändern? Äh, äh, äh, Alles klar, das war's. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. <lacht> Hi, Abdul Live Tip hier. Wie heißt du und wo kommst du her? Äh, ich bin Leonard, komme aus Hamburg. Und du? Ich bin Morten, 20 Jahre alt und komme auch aus Hamburg. Jawohl. So, äh, was würdest du auf der Welt ändern, wenn du konntest? Ähm, also, ich würde wollen, dass die ganzen Kriege aufhören. Das, das wäre mir, wär mir ganz wichtig. Ja. Und du? Ich habe da ein bisschen tiefere Stimmung. Es kommt natürlich immer darauf an, wo kommst du her. Da variiert das natürlich. Aber mir ist vor allem wichtig, dass Welthunger, dass, wie, wie mein Freund schon angesprochen hatte, Frieden herrscht in der Welt. Und, aber vor allem für jeden ein ganz normales Leben gesichert wird in irgendeiner Form. Und äh, die Möglichkeit, den Leuten überhaupt zu geben, das ist mir wichtig. Abdullahi hier. Ich bin wie heißt also, du und wo kommst du her? Ich bin in Sudan. was du auf der Welt ändern, wenn du konntest Ich der Ich der Ich ما عندنا نح... ما محترم احترام وحتى الرواسان دكتاتورين والدول الفقيره يعني الدول الفغيرة يعني الشعب ما محترم حتى لو مشيت إيه هاجرت أي بلد ما بيحترموه على حسب الدولة ما في اقتصاد ما في اي حاجه انا لو استطيع اغير يعني في افريقيا يعني. بارك الله فيك يا محمد شكرا